Achtung, Klappe die Erste. Hallo ihr Lieben, der Rizzo ist wieder hier und heute, oh, heute gibt es wieder was ganz ganz Leckeres für euch. Ihr Lieben, mein Herz schlägt schon wieder auf 190, keine Ahnung, ich habe schon zwei kaffee indos zwei schöne ungarische Kaffee, weil das Thema ist heute wieder Ungarn. Es spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, keine Frage, und durch einen blöden Zufall, obwohl es Zufälle ja gar nicht geben soll, sondern es ist einfach passiert, wie es dazu gekommen ist, dass heute der Andrasch da ist. Der Andrasch ist Fleischermeister aus, vom Fuße des Erzgebirges und wird auch im Geheimen der Salamikönig genannt. Also heute wird es ganz, ganz Paprika mäßig, super Trooper geil. Leute bleibt dran, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also bis gleich. Klappe die zweite. Jetzt ist er da, der Andrasch ist gekommen Hallo. aus Amtsberg. Servus aus Andrasch. Grüß dich. Oder Jonapurt. Jonapurt oder Glück auf. Bei uns im Klug Klug heißt es auf. auf. Genau, der Andrasch äh, ist heute vorbeigekommen, weil wir haben natürlich uns schon vorher so ein bisschen kennengelernt, ganz entspannt. Genau. Und äh, wie es dazu gekommen ist, das werde ich natürlich dann noch sagen. Aber jetzt sagen wir euch erstmal, was ist denn heute überhaupt? Geiles äh, aus unserem Topf hier gibt. Wir haben nur einen Topf, ne? Ja, ein bisschen klein, aber schauen wir mal. <lacht> Alternativ können wir noch beim Robert ins Auto. Ich habe ihn am Wochenende den Kessel gebogen, den Bogratsch. Können ja. wir noch ein Feuer machen? Wir können das Ganze auf dem Feuer machen. Na, schauen wir mal. Wir versuchen es heute mal so. Aber wir haben keinen Palinka dabei. <lacht> wir haben keinen genau. <lacht> ja. Also wird das eher nichts wahrscheinlich. Gut, nein, wir kochen ein ungarisches Pürkelt. Und zwar wird es ein pinze -Pyrköld. Das ist der Kellergulasch, nicht der Kesselgulasch, sondern der Kellergulasch. Und äh, da möchten wir euch ganz einfach heute zeigen, wie wir aus einem wunderbaren, geilen Stück Fleisch, Sehr schönes Stück Fleisch, ja. Was du mitgebracht hast, genau. dazu kannst du ja dann auch kleiner was sagen. Mach ich. Äh, ein richtiges ungarisches Pürkold. das ist im Prinzip äh, das traditionelle Gulaschgericht und äh, im Endeffekt was der Unterschied zwischen Gulasch und Pörkelt ist. Beim Pörkelt schmort im Prinzip der, der Gulasch in seinem eigenen Saft. Also man gibt null Flüssigkeit dazu. Und was natürlich noch wichtig ist, der Anteil zwischen Zwiebeln und Fleisch. Ja, das muss halt eine richtig oh. schöne blub, blub, blub geschichte werden. Halt, genau. ne? Schön so. verkochtes Fleisch eigentlich. <lacht> so sieht es so aus. Das also das heißt, wir haben viel Zeit zum Quatschen. Ich freue mich riesig drauf. Es wird auch noch den Kaffee geben dann definitiv. Also wir haben ja schon den einen oder anderen schon getrunken davon. Aber wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und du hast ja auch noch andere Leckereien noch mitgebracht. Genau so sieht aus. Die ihr natürlich auch ja, demnächst oder beim Andras direkt halt bekommt. Ne? Gar keine Frage. Gut, Andras, du hast was mitgebracht? Genau. Ein Stück Wadenfleisch. Ein Stück Wadenfleisch vom Rind, äh, von unserer Angus-Rinderherde, von unserem Nachbarort. Äh, der Enrico Sieber ist das. Der züchtet äh, Angus-Rinder, äh, sag ich mal, seit zwei, drei Jahren. Ähm, jetzt mittlerweile haben wir die Herde so ausgebaut, dass es wirklich, äh, wir, sagen mal, die Exklusivvermarktung machen dafür. Das ist halt wirklich eine tolle Sache. Ähm, wo wir halt auch bei dem Thema sind, dass die Leute immer mehr die Qualität des Fleisches äh, haben wollen. Das ist einfach so und die merken das halt um mittlerweile immer mehr. Genau, und da habe ich halt ein schönes Stück mitgebracht, was wir hier haben. Und sage ich mal, was sich für Pürgelt natürlich perfekt eignet, weil das halt ein bisschen seniger ist. Und gerade das, was wir beim Pürgelt haben wollen, äh, dass man quasi das ein bisschen geliert, das äh, entsteht natürlich hier bei dem, äh, bei diesem Wadenstück. Man sieht halt hier diese, diese Sehen und das ist genau das bei diesen längeren Kochen geliert das dann. Ähm, du mich korrigieren, falsch was falsch ja, ist, in der, in der Koch Kochsprache. Genau, und äh, das werden wir jetzt ein bisschen schön zurecht schneiden, äh, in kleinere Würfel. Genau, äh, kleines bisschen äh, die Sehen abmachen. Wenn, wenn das ein bisschen zu dick ist, also man hat ja innen drinne dieses Innenfilet, da kommt ein bisschen dickere Sehne, die wollen wir natürlich nicht mit drinnen haben, äh, aber ansonsten äh, wird man das jetzt eigentlich anfangen, denke ich mal, schneiden. Genau, das heißt, wenn die Kunden zu dir kommen und sagen, die möchten ein ungarisches Gulasch kochen, weil das passende Gewürz haben wir ja quasi. Würde ich immer das dazu? empfehlen. Ich würde das immer, ja genau, das Gewürz haben wir. Ähm, ich würde immer das Rind empfehlen, also ich selber empfehle das, obwohl das in der deutschen Küche noch gar nicht so, äh, sag ich mal, treu ist. Die Leute wissen das eigentlich gar nicht, wie gut das Stück ist. Denken immer, ach, das ist aber viel sehnisch. Aber eigentlich wirklich für ein Gulasch perfekt. Also es gibt eigentlich nichts, Nichts Besseres eigentlich, aber es gibt halt auch viele bei uns, die mischen das äh, gerne mit, mit Schwein. Ist ja unmöglich, dass man wirklich sagt, man hat einfach äh, vom Schweinennacken eventuell noch was, was ein bisschen mehr Geschmacksträger noch ist, das Fett gibt ein bisschen mehr Geschmacksträger. Was natürlich jetzt hier bei der Geschichte ein bisschen schlecht ist, weil aber, du einfach zwei verschiedene weiß. Garzeiten hast. Aber Genau, zwei verschiedene Garzeiten, aber Schwein haben wir trotzdem drinnen und zwar genau. von meinem letzten Besuch bei dir. Genau. In Amtsberg hast du mir Mangalitzer Fett mitgegeben, das habe ich ausgelassen. Mangalitzer Schmalz zubereitet. Mega. Und das ist natürlich immer essentiell für ein Pürkhölz, für ein gutes Pürkhölz, im Ansatz immer erstmal einen ordentlichen Schweineschmalz rein. Na, hat natürlich den Vorteil, ich kann hohe Temperaturen erzeugen. Aber es wird ja nicht wie der klassische deutsche Gulasch angebraten, das Fleisch, sondern wir fangen ja erst mit der Zwiebel an. Erst die Zwiebel andünsten, dann kommt das Fleisch dazu, dann wird papriziert. Etc. pp. Gut, dazu kommen wir später. Andras, ich muss das Fleisch anfangen. Du fängst das Fleisch anzuschneiden genau. und ich kümmere mich mal um die Zwiebeln, oder? Erstmal Zwiebeln schälen. Genau, genau, genau. Und nebenher, du setzt dich einfach mal hier noch einen Kaffee an, oder? Genau. Mega. Wunderbärchen. Genau, jetzt erzähle ich mal ganz kurz noch. Äh, wie ich überhaupt zum Entrage gekommen bin. Es war ein Tag, irgendwann im Herbst oder Januar, Anfang des Jahres, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war ich auf der Suche am Wochenende, ich wollte irgendwas Ungarisches backen. Also habe ich im Internet mal nach, nach Rezepten gestöbert. Und komischerweise hat er mir keine Backrezepte vorgeschlagen, sondern hat mir die Blut- und Leberwurst vorgeschlagen. Da, dank dem Algorithmus. Genau, Blut- und Leberwurst. Und dann dachte ich mir so, oh wie geil ist das denn, eine schöne Hurka, eine Were Schmeierschurke, also eine Blut- und Leberwurst. Richtig so wie es die in Ungarn gibt, das wäre jetzt genau das Richtige. Und dann habe ich geguckt und gesehen, dachte ich mir so, was, Fleischer im Erzgebirge? Dachte ich mir, guckst du gleich mal, was es da so gibt. Und Tatsache, habe ich dann im Endeffekt bei dir im Shop bestellt und habe natürlich noch eine kleine Story dazu geschrieben. Und prompt zum Nachmittag klingelt das Telefon und wer war dran? Der Andrasch. Auf Nachfragen von meiner Frau, das muss ich wirklich sagen. Meine Frau hatte die E-Mail bekommen von dir. Und hat halt wirklich gesagt, du ruf mal wirklich dringend an. Ich habe mal auf die Homepage äh, vom Kai Räts geschaut. Und äh, halt einfach genial, was da, was da zu sehen ist. Und melde dich halt mal und wie das halt immer so ist im Alltag. Man bekommt halt immer viele, viele Anfragen von vielen, vielen Leuten. Ähm, die halt wirklich tolle Ideen haben und leider selber kommt da immer gar nicht so viel dabei raus. Es also ist halt wirklich einfach so, dass äh, viele logischerweise die Leidenschaft zum Fleisch, die Leidenschaft zum Kochen teilen. Aber sag mal so wirklich jetzt mal eine, eine interessante, ich sag mal Beziehung, ich würde es mal Beziehung ausdrücken, entsteht da leider nicht so oft. Genau. Und Komplekt. daraufhin habe ich angerufen. Genau. Und dann hast du uns die die Würste zugeschickt auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Dann kommt meine Mama zu Besuch. Und äh, ich hatte selber Sauerkraut angesetzt. Da haben wir richtig schön traditionell äh, ein Kolbas-Essen gemacht, zu Hause ist was gefehlt hat. Das habe ich vergessen bei dir zu bestellen. Den ungarischen Senf. <lacht> äh, der ist ja auch etwas speziell vom Geschmack her. Ne, der hat ja so eine gute Essignote. Ja, eine gute Essignote, richtig. Aber wir waren sowas von äh, beeindruckt ganz einfach von dem Geschmack, weil der wirklich tatsächlich und ungelogen wirklich genauso geschmeckt hat, wie, wie wir es halt aus, äh, aus Ungarn kennen. Ja, und dann irgendwann mal, das hat gar nicht lange gedauert, ich glaube 14 Tage später oder was, bin ich mit dem Junior, mit dem Louis bei dir vorbeigekommen. Und dann hat man die sensationelle Führung bei dir durch die Fleischerei, Verkostung gemacht. Wir haben gut geschnackt miteinander. Und äh, daraufhin hatte ich mir natürlich dann gedacht, ich hatte ja schon vor Jahren mal eine ungarische äh, Gewürzserie. Ich weiß gar nicht wann das war. Robert, hilf mir mal bitte, weißt du es noch? Früher, es früher, war früher. Äh, und da haben wir gedacht, das ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die wieder ins Leben zu rufen. Und prompt, heute ist sie da, Andras nimmt sie mit. Gefüllte Paprikaschoten, die werden wir natürlich mit der Gewürzmischung auch nochmal vielleicht in einem Video für dich kochen. Damit natürlich auch deine Kunden auch mal sehen, äh, wie das Gewürz in Verwendung halt ja, schmeckt, werden sie ja nicht sehen. Ne? Aber wie es gemacht wird. Genau, so ist es. Cool. And was was halt immer wichtig ist heutzutage. Ist einfach so, die, wie gesagt, wir haben äh, selber den party service meine Schwester macht den party Partyservice, äh, was immer sehr schön ist, aber die Leute, ich meine, wie ist es denn wirklich in der Realität? Du bekommst das Essen hingestellt zu so Feierlichkeiten. Ähm, und man sieht gar nicht immer die Arbeit, die dahinter steckt. Das ist halt einfach das, wo man sagt, vielleicht können wir einfach in Zukunft ein bisschen Videos zusammen machen, was einfach eine schöne Sache ist. Auf jeden Fall. Also ich bin dabei. Wo man einfach sagt, man, man, man, man nimmt die Leute ein bisschen auf die Reise, auf diese kulinarische Reise mit. Und sagt halt, es ist halt nicht immer nur, ich drücke es jetzt mal so aus, der blöde Fleischer oder der blöde Koch, der da bloß da steht so wird es jetzt nicht so gesagt. Bei den Fleischer ist immer manchmal bei uns so dieses, äh, dieses Klischee, was da ist. Äh, aber, wo ich wirklich sagen muss, das ist äh, überhaupt nicht mehr so. Wir sind äh, heutzutage genauso angetan, die Leute ein bisschen mitzunehmen. Ich habe auch nie ein Problem, äh, oder meine Familie, dass wirklich wir Besichtigungen bei uns in der Fleischerei machen. Ich habe nichts zu verbergen, ich mache kein Zauberhandwerk, sondern ich mache halt einfach das Handwerk, was wir machen, äh, das lieben wir. Deswegen gehen wir jeden Tag auf Arbeit. Deswegen motiviert es uns und fertig. Alter, was ist hier los? Das ist ja wie auf dem DJ pult ja. <lacht> hier. So, also wir haben gesagt: Mangalitza schmalz nehmen wir als erstes mal zum, zum Anschwitzen, oder? Was sagst du? Würdest du machen. Du bist der Profi. Und, <lacht> Ich bin, und ich bin nur der Lehrling heute. Du hast mir auch, äh, gesagt, dein Papa ist jetzt gerade auch unterwegs in Ungarn unten. Ne? Genau, genau. Und holt da was? Mangalitzer Schweine. Holt die Schweine. Wir haben äh, in Ungarn einen Züchter, der wirklich für uns die Härte hält äh, und machen das jetzt. Äh, oh Gott, wird er so diese ganze Zeit fragen, weil die Jahre so schnell vergehen. Äh, ich würde schon sagen, so seit sechs, 6, sieben 6, 6, Jahren holen wir quasi die, die, die, die Schweine aus Ungarn, ähm, schlachten dort ordentlich, gibt es eine Flascherei in Galambok, da wird das geschlachtet, ähm, der Züchter kommt dorthin und dann ist das halt wirklich Tradition. Hä? Der Mann hat wirklich Liebe zu der, zu der Zucht äh, von den Tieren, das muss man einfach sagen, für den ist das sein Leben. Und das sieht man halt einfach an der Qualität. Du hast ja auch schon mal genießen ja. dürfen. Ja. Ähm, in einer eurer Videos, die ihr gedreht habt, ähm, und das also, das Mangalitza Kotelett, das war mega. Das Kotelett war das zum Beispiel. Ja? Und jetzt äh, war natürlich, ist es schon, äh, äh, uns angedacht, dass wir wollen wirklich äh, einmal im Quartal fahren mir Nach Ungarn holen dann immer die 15 Schweine, also 30 Hälften. Die werden halbiert und dann von unseren Fleischern ordentlich zerlegt, so wie unsere Kunden das wollen. Und dann machen wir halt wirklich, das äh, meiste ist Frischfleischverkauf. Und der Rest ist wirklich für die Salami produktion für unsere Mangalitza Salami. Die du halt auch von mir erhältst, <lacht> genau. Und, äh, versuchen wirklich äh, diesen ungarischen Touch da durch reinzukriegen, muss man wirklich so sagen. Das besondere halt einfach ist, es ist schmalziger, es ist, äh, du, du, du du beißt oder du, du hast diese Salami und kostest die und es ist wirklich ein schmalziger Abgang, so wie man das vom typisch ungarischen, von der Pik zum Beispiel kennt. Ähm, genau, wir haben uns aber halt auf die Fahne geschrieben, dass wir alles selber herstellen, wir kaufen quasi nichts mehr zu. Sondern äh, bei uns ist ganz wichtig, wir müssen es mindestens einmal in der Hände gehabt haben. Und zwar nicht nur beim Verkauf, sondern wir haben wirklich unsere Produkte mehrfach in der Ende. Wir müssen wissen, wo es herkommt. Wir wollen wissen, welche Gewürze reinkommen. Genau. Und so transparent sagen wir das auch unseren Kunden. Und ich denke, das kommt ganz gut an. Zumindest Absolut. zeigt das die Erfolgsgeschichte unseres doch jungen Unternehmens mit, mit allen unseren Mitarbeitern, was komplett gemischt ist und ja, ist halt eine gute Sache. Und ihr seid in Amtsberg ansässig? Genau, genau. Amtsberg seit 2008 sind wir ansichert, da haben wir die Flascherei. Und wie gesagt, ist ja wirklich diese Geschichte halt, dass wir wirklich mit neun Personen angefangen haben in Amtsberg 2008 und mittlerweile bei 24 Personen sind mit Lehrling, mit, mit, mit, mit, mit Küchen, Küchenhilfen und alles. Und ja, versuchen uns halt immer noch ein bisschen weiter auszubauen und äh, ja, so weiterzuentwickeln. Ja. Ist halt wichtig. Und ihr seid quasi, wir machen erstmal hier Flux die, die Zwiebeln rein ne? in den heißen, Schmalz? Jetzt es wie DJ Pult. <lacht> Und das Geniale bei dem Mangalitzer Fett ist ja tatsächlich, na, du, es riecht halt nicht, ne? Das ist halt komplett ja. neutral, geruchslos, vollkommen rein. Das sieht man ja in dem Glas, wie rein das ist wirklich. Das ist ein Traum. Also wir haben jetzt wirklich tatsächlich auch mal an äh, einem Wintertag. Also ich muss im Winter bei dir gewesen sein. Na ja, genau. Das war. Es war auch Schnee, glaube ich. Das war, müsste im Februar gewesen sein. Ja. Und da haben wir draußen mal bei uns so ein schönes Piritoche gemacht, also schöne Weißbrotschnitte getastet, ja, ja. eine Knoblauchzehe drüber gerieben, genau. ein bisschen Paprika drüber, ein bisschen Paprika vor. Oh, und dann das Schmalz drüber. Mega geil. Sehr schön. Und heute begleitet uns ja zu dem Pörkölt. Ne? Äh, natürlich auch was ganz Traditionelles, äh, was in Ungarn zu jedem Gericht oder. Also in jeder Charter findest du immer ein im Salatbuffet. Und was ist da drinne? Da ist immer Saures dabei, oder? Ja, das stimmt. Und da haben wir natürlich auch einen, einen Partner äh, in, in Ungarn unten. Und den hast du ja ein Sortiment genauso wie, wie ich den mit drin habe. Dank meines Vaters haben wir den im Sortiment. Das ist äh, wirklich und nehmen wir heutzutage, vorne immer noch vorbei, ist eine schöne Charter dran. Man kann halt schön essen gehen, man äh, erlebt das Ungarische. Wirklich die Kulinarik, so nennen wir das halt wirklich. Ja. Und das passt halt auch alles. Du siehst diese Gemüsefelder, das liegt leider dran. Du kannst da drüber spazieren. Und man weiß halt, wo es herkommt. Ja. Und somit können wir als unsere Familie, als Inhaber und unsere Mitarbeiter einfach den Leuten eine Geschichte darüber erzählen. Und die Leute wollen das halt wissen. Und das muss es halt auch ausmachen. Die müssen das klar machen und die müssen wissen, wo kommt das her. Und müssen das Gefühl haben. Ja. Das ist meine Meinung. So, was darf natürlich auch nie fehlen im ungarischen? pürkelt Paprika? Ja, Paprika. <lacht> Paprika. Da gehen wir von Paprika aus. In äh, Gewürzpaprika? Ja. In äh, edelsüßen? Jamäge? Aber wir müssen natürlich auch noch eins machen, ne? Ja. Definitiv. Bam. Richtig. Rein damit. Klingt gut. gut aus. Die muss mit rein. So, Der darf natürlich auch keine Farbe ziehen. Also hier keine Röstaromen schaffen, sondern wirklich nur glasig. Und jetzt würde ich sagen, schon rein mit dem Fleisch. schön. Geil. Was sollten wir das alles essen? Naja. So, das kannst du eigentlich mal hier. Nee. Du würzt, Andrasch. Wir nehmen hier schönes Bergkernsalz. Kriegst du natürlich für deine Kunden auch mit heute. Dann sagen wir. Feuerfrei. Also da kannst du wirklich hier Vollgas. Mindestens fünfe. Was hast du alles hier drin in dem Berg? Das ist nur reines Bergkernsalz. Wirklich aus dem Stein geschlagen. Und äh, komplett unfiltriert. Sieht sehr gut aus. Alles, was du jetzt nicht zugibst an Salz, ne? Antrasch, machen wir mal zwei, drei dazu. Das kriegst du dann nie wieder rein. Geschmacklich. Sehr gut. So, jetzt haben wir Salz dran. Und im Endeffekt wird streiten sich natürlich auch die Geister. Der eine Familienclan macht das so, der andere macht das so. Ja. Der andere trinkt erstmal ein Palinka jetzt, ne, weil klar, das angesetzt ja, ja. ist und da trinkt man erstmal ein Palinka. Schwierig. Ich kenne es ein bisschen anders. Also, wir, ich war dort durch diese Weihnachtsmarkt-Historie, wo wir ein bisschen nah am Kunde sind und dort wirklich meine Mutter noch so, wie sie es von meiner Oma gelernt hat, in Ungarn, die hat mal ein Jahr in Ungarn gelebt, da ist wirklich so, dass wir. Meistens den Paprika mhm. zuerst rein machen, das Paprikapulver machen wir äh, zuerst rein und danach sofort löschen wir ab. Und dann tun die erst das Fleisch rein. Aber es ist halt immer so, wenn du es sehr schweinelastig machst, weil das Schwein zerkocht halt, Hier wirst du ja ein bisschen das Fleisch ein bisschen mehr, mehr anrösten. Genau, der Punkt ist das, wo äh, oder was wichtig ist natürlich, den Paprika musst du immer Hitze aussetzen, ja. Fettigkeit aussetzen, ja. ne? damit es Aroma komplett entfalten kann. Ja. Ne? Aber dadurch, dass wir hier eine große Angriffsfläche haben, es gibt ja auch welche, die machen einen, einen, einen äh, Pürkelt orlaub das heißt, da kommt auch schon, oder einen lecho ja. wo halt Paprika geschnitten und Tomate schon mitzukommt und dann papriziert wird. Äh, wie gesagt, dort ja, streiten sich so die Regionen. Es gibt auch, äh, ja, Regionen in Ungarn, wo das wirklich mit Wild, mit Wild gemacht wird. Mega. Das ja, ist auch natürlich ein extra Aroma, also muss man wirklich so sagen. Mega. Passt halt dann nur schön, wenn du so im freien, im offenen Feuer dort oh, die, die, die ganze, das, das, das, das Wild zerlegst und dann wirklich die, diese Rippenseiten, die Bauchseiten rein, reinschmeißt in den Gulasch und die Knochen noch wirklich mit auskochen und das ist natürlich auch super. Ein Traum. So, so. Kaffeezeit. Andras, Kaffeezeit. Danke schön. Dankeschön. Gesundheit. Oh, Träumchen. Sehr gut. Sehr gut. Es gab in Freiberg mal einen Händler in Ungarn, der hat das angeboten, der hat Gemüse aus Ungarn organisiert. Der ist Anfang der Woche ist er wirklich nach Ungarn gefahren, er jede Woche nach Ungarn gefahren. Okay. Ist also wirklich und er hat dann Donnerstag, Freitag nur das Gemüse verkauft. Da war Donnerstags alle 14 Tage in Freiberg auf dem Markt und hat mit uns so, so ungefähr vor sechs Jahren dort angefangen. Das war eigentlich relativ, äh, mal, wirklich krass. Weil du wirklich, du hast, du hast es abends mit nach Hause genommen und dass du hast es hier frisch vom Biats. Geil. <lacht> frisch vom Markt geholt, das Gemüse. Und das war schon genial. Also muss ich wirklich sagen. Ich weiß aber wirklich gar nicht mehr so richtig, was er macht. Also ob es den noch so gibt. Hab mich lange nicht mehr erkundigt. War der aus Freiberg direkt oder? Das, ich dachte, da kam Richtung äh, Leipzig. Okay. Man hat aber einfach dort in Freiberg, weil halt ja, die Leute, wie gesagt, bei uns in der Region hier, muss man halt wirklich so sagen, ist durch diese die Gastarbeiter in Chemnitz, äh, was ja wirklich nah bei uns ist, äh, an der Produktionsstätte. Du hattest viele Gastarbeiter, du hast dort einfach ein riesengroßes Publikum ja, mit den ungarischen Sachen. Und das ist halt immer so die Sache, das zieht natürlich auch gut bei uns. Und hat sich halt über die Jahre wirklich entwickelt, dass die Leute zu uns an Stand kommen. Wir haben viele Ungarn, viele Stammkunden und das ist halt eine tolle Sache. Ja. Ist halt eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Vor allem, wenn dann die Komplimente einfach kommen, Leute, ihr braucht euch nicht zu schämen, eure Produkte sind teilweise besser als in Ungarn. Das ist natürlich dann schon ein sehr großes, Lob, sehr großes Lob. Absolut. Und wo ich sage, dass du mir wirklich auch als Familie weiterentwickeln. Das hat sich ja als Familie so entwickelt. Mein Vater, meine Mutter, meine zwei Schwestern äh, sind ja wirklich alle in der Firma tätig gewesen oder sind noch alle tätig in der Firma. Und das ist halt trotzdem eine schöne Geschichte. Ne? Und im Endeffekt, einen Genau, ihr habt nur eine Filiale? Wir haben nur eine Filiale, eine Feste, genau. An also unserer also Produktionsstätte dran? An unserer Produktionsstätte sondern Ansonsten haben wir uns so ein bisschen verschrieben, auf die Märkte zu fahren. Das ist halt schon immer so gewesen, dass wir immer auf die Märkte wo, äh, gefahren sind, Wochenmärkte, viel, viel Wochenmärkte und sind sehr viel unterwegs. Und bei uns ist es halt einfach so, die Sache ist, du sollst halt nicht langweilig werden, das ist halt wichtig. Ja? Also Wann hat ein Kunde genug von dir? Wenn es dich an jeder Straßenecke gibt, dann wird es irgendwann mal sein, da bist du nichts mehr Besonderes. Es, ist, es gibt nur einen einzigen Markt, wo wir jeden Tag hinfahren, das ist der Chemnitzer Wochenmarkt. Das aber wirklich schon seit 1992, also seit 1992 haben wir den Chemnitzer Wochenmarkt. Das ist schon eine Hausnummer. Und haben uns mit dem entwickelt, haben gute und schlechte Zeiten durchgemacht. Es gab da wirklich viele negative Zeiten, es gab auch sehr, sehr positive Zeiten. und das Jetzt gerade in der Zeit merkt man halt, dass das so zurückgeht. Die Leute wollen eigentlich gerne äh, Richtung, Richtung Märkte, die wollen das, das Obst regional holen, die wollen ihre Gemüse regional holen, die wollen zum Fleischer, die wollen zum Bäcker. Also das ist ein bisschen die Kultur, muss man halt einfach sagen, hat uns natürlich jetzt das letzte Jahr, äh, ein bisschen kam die wieder. Also ja. Die Leute wollen selber kochen, die Leute wollen ein bisschen das äh, selber erleben, kam natürlich uns jetzt nicht. Nicht schlechter, sondern für uns war das eigentlich okay, ich mal. Ihr seht, im Endeffekt hat sich hier viel Flüssigkeit gebildet und das ist auch die Flüssigkeit, in der unser, unser Pürgelt halt drin kocht. Hier brauchen wir ohne Geizen mit dem Paprika rein damit. So. Und da gibt es sich dann gleich auch eine wunderbare. Wunderbare Farbe. Das war jetzt reines Paprika. Reiner Paprika, ja. Ich sag mal, in dem gewürz was du mitbekommst, ne? ja. in der Gewürzmischung, dort hast du natürlich schon alle Komponenten, was in eine Gulaschsuppe oder in den Gulasch, in den Pörkel halt mit rein kann. Ne? Ja. Das ist ja nur eine Empfehlung, um es den Leuten einfacher zu machen, die Gewürzmischung. Ja. Ne? Wo Trockenzwiebel, Knoblauch, Paprika, ein bisschen Sellerie, ein bisschen Karotte. Aber natürlich, also Paprika. Gewürzpaprika halt mit drin ist, aber halt alles salzfrei. Ne? Also das Salz musst du dann schon ja. selber noch irgendwie zugeben. Ne? Und was empfiehlst du da so? Also, wenn jetzt so eine, so, eine, so eine Schachtel, sag ich mal, Gewürz oben werden kann, wie viel wie Gulasch wie ist da so die Resonanz, was kriegst du dabei raus? Aus so einem Gläschen jetzt? Ja. Also, ich sag mal, je nachdem, wie viel Menge du halt kochst. Ne? Wir reden mal immer von vier Portionen oder ja. sechs Portionen, sage ja. ich mal, kannst du mit Sicherheit. Ich mal drei Ansätze machen. Ja. Das ist ein guter Schnitt. Und das ist ein, mit einem tollen Stück Fleisch dazu. Und wenn man sich vielleicht auch in den Frühjahrsmonaten oder in den Sommermonaten die Zeit nimmt und dort mal das Ganze über einem Kessel macht, also über offenem Feuer. Ja, das ist sehr schön. Und das ein bisschen zelebriert, dann kocht man natürlich auch ein bisschen mehr als wie vier oder sechs Portionen. Äh, um ganz einfach dort ein bisschen was auf Vorrat, äh, Vorrat zu haben. Knoblauch ist fertig. So, dann rein damit. Ich würde vielleicht noch ein bisschen an. Also wenigstens bloß hier so. Wie machst du das mit Messern? Du kannst es mit dem Messer machen, Vorsicht, dass du nicht in die Klinge. Na, du kennst dich alles. Ja, das ist ein ganzen Tag mit Messern so besser. Was sagst du denn zu den Messern eigentlich? Sehr, sehr toll. Also muss ich wirklich sagen, die liegen super in der Hand, super leicht, super scharf. Ja, also macht Spaß. Sehr gut, das freut mich zu hören. Und Mike wahrscheinlich auch. Es könnte ein Weihnachtsgeschenk für mich werden. Geburtstag hatte ich, also wird es Weihnachten werden. <lacht> Geburtstag hast du, hast du jetzt vor kurzem erst, oder wie? Du hast es doch gehabt, ich habe es habe ich stimmt. Da habe ich dir gratuliert. Das ist auch ja nicht lange her, oder? Nein, so lange ist noch nicht her. 14 Tage? Rein? rein. 14 Tage ungefähr, ja. Geil. Aber wie das so ist, mit einem gewissen Alter freut man sich nicht mehr drüber. <lacht> Dann ist es ein Tag wie jeder andere. <lacht> Richtig. Früher konnte man es kaum erwarten. Morgen habe ich Geburtstag. Ey, geil. Und heute? Ja, man freut sich natürlich auch auf den Geburtstag. Keine ja, Frage. Stimmt. Aber jetzt nicht so sehr wie ein Kind. Das stimmt. So, Andrasch, was brauchen wir noch? Wir brauchen nur noch äh, Tomate. Also da sieht das schon mal gut aus? Und wir haben keine Flüssigkeit zugegeben. Ne? Nein. Das ist jetzt nur die reine Flüssigkeit, ja. die man aus dem Rind auch mitziehen. Ja. Was natürlich den, den sensationellen Geschmack gibt. Also diese Power halt. Ne? Und dann schnappe ich mir bloß noch Kartoffeln. Weil wir machen ja ein Pinzepörgeld draus. Ganz klein schneiden, Würfeln? Oder? Die äh, tust du einfach erstmal halbieren. Ja. Den äh, Strunk rausschneiden. Ja. Und dann reicht es eigentlich, wenn man die Würfeln halt. Also nochmal Vierteln oder mhm. Dritteln. Dass wir so Daumennagelgroße ja. Würfel haben ungefähr. So, ihr müsst natürlich aufpassen, na, wenn ihr das Pörgold kocht hier, dass die äh, chili Schote oder die cayenne in dem Falle hier. In Ungarn hat er auch manchmal einen anderen Namen, ne, der, der Kirschpaprika. So fein. So ist gut, perfekt. Wie viel wirst du haben ungefähr? Wir ja, machen noch die ganzen Tomaten, die wir haben. Das Einzige, was jetzt ist, noch ne, die Spitzpaprika, die wir jetzt hier haben, die ist natürlich... Sehr süß. Ja. Was du ja bei der ungerischen Spitzpaprika, bei der gelben Spitzpaprika halt nicht hast. Das ne? oh, ist ja sehr, sehr süß. Müssen also wir jetzt nur aufpassen, dass wir den, das Pürkelt halt nicht zu süß bekommen. weil die Tomate gibt ja auch noch eine gewisse Süße ab. So, Andrasch, jetzt würde ich sagen... Sieht das schon mal so ganz gut aus, oder? Jetzt kosten wir auf jeden Fall erstmal so den Ansatz. Ne? Also das Fleisch wird ja noch nicht so weit sein. Nein. Aber Oh, geil. Das ist sehr gut. Das ist sehr geil. gut. Das ist, das ist geil. Warte. Ein bisschen ein schöner See. Oh, herrlich. Ein Ziebrunn hier draußen. Ja. Oh. Obwohl es so sehr schön, aber. Oh. Das hat so 25 Grad, 20, oh, 25 geil. Grad. <lacht> Na ja, aber es wirklich sehr gut. Genau, also im Endeffekt nie viele Zutaten, ne? Das hast du vor uns schon gesagt. Aber in ein gutes Stück Fleisch, ja, das gehört da rein. Definitiv. Ne? Und äh, du merkst halt auch die Kraft und die Power halt ja. ganz einfach, ja. wirklich von der von der Wade, von dem Rindfleisch. Ja, ja. Sehr gut. Gut. Was haben wir jetzt noch? Kartoffeln schälen, äh, Kartoffeln schneiden. Die werden wir uns jetzt extra gleich noch köcheln oder ja, wir kochen die extra. Machen wir, sie. Machen wir hier rein. Und dann haben wir es eigentlich, dann können wir Pause machen. Und warten bis... Bis es fertig ist. Bis es fertig ist, genau. Relativ einfach. Hein? Das ist dann immer so die Frage, wann ist es fertig? Wenn es fertig ist. Wenn es fertig ist. <lacht> Gut, bei meinen Großeltern war es wirklich so. Äh, bei meinen Großeltern pünktlich 12 Uhr mittags zum Gong. Na? Also wenn die Kirchenglocken geläutet haben. Müssen Sie es hier draufsetzen setzen? Ja, gerne. Wenn die Kirchenglocken, kannst du hier reinsetzen. Die Kirchenglocken läuten, 12 Uhr gab es Mittag. Das, so. das ist so. Und da ist so, äh, so vor sechs teilweise aufgestanden worden, damit das Essen ordentlich fertig ja. ist. Die Oma ist auf dem Markt. Genau. Die Oma ist auf dem Markt und dann äh, kommen sie wieder mit einem Hähnchen, mit einem Maishähnchen oder was auch immer. Und der Opa hat dann angefangen zu machen oder zu tun. Oder die Oma hat gemacht. Ja, also das ist halt, aber wie gesagt, das ist halt was, das geht halt ein bisschen. Also, das ist, ich, du findest das hier ganz selten wieder, dass du wirklich auch noch diese, diese Hühnerkeulen kriegst, wo die Fleischer das hier davor zu hacken. Ja. Wirklich. Also, dieses Handwerk ist halt dort schon noch sehr präsent, muss man halt wirklich sagen. Und wenn du in Urlaub gehst nach Ungarn, äh, denkt man immer, wie sieht denn die Fleischtege aus und so. Also, wirklich, manchmal denkst du ja, oh Gott, wie sieht denn das hier drin aus, weil du es gar nicht gewohnt bist. Aber im Endeffekt, das ist halt immer frisch. Es ja? ist, halt ist wirklich frisch und gerade auf so einem Markt, da ist halt manchmal okay die Kühlung da. Weil die packen das halt aus der, aus der Kühlung äh, zu Hause nehmen die das mit und dann wird es dort verkauft und äh, abends ist es im Topf. Weil ja. das ist genau die Ideologie. Es ist nicht mehr so, dass du einkaufen gehst für eine Woche, sondern die gehen auf den Markt, weil sie das jetzt haben wollen und jetzt brauchen und heute genau. Abend äh, wird halt schön gekocht. Oder heute Mittag. Das ist wirklich so. Und das ist so ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten. Also, mal, die Tradition da unten, die gibt es noch, ja. Definitiv. Aber mal so, in der nächsten Generation hast du das halt schon nicht mehr so aktiv, stelle ich fest. Ne, bei meinen Besuchen unten. Wird ne? halt schwierig, ja. ja. definitiv. Und deswegen versucht man natürlich auch hier die Tradition so ein bisschen hier näher zu bringen. Ne? Ich meine, wir, es gibt ja auch Ungarn, die du hast ungarische Kunden, definitiv. Und es gibt natürlich auch die Kunden, die früher gern nach Ungarn gefahren sind. An den das, Palaton, ist, das ist ja sehr, sehr viel. Die diese Geschmäcker auch kennen. Ja. Ja. Ja. Und die nehmen wir jetzt ganz einfach mit auf unsere Reise hier. Genau, so ist es. Also, Tomate, Paprika würde ich sagen rein. Da gibt uns das auch nochmal schönen Saft hier. Und der Robert, mein Freund, hinter der Kamera, der hat jetzt die ganzen letzten Tage schon Gulasch gegessen. <lacht> Und der muss heute wieder ran. Robert, es tut mir leid. Andras, ja. Kartoffeln haben wir noch auf der Agenda. Ja. das machen wir hier gleich wie in Ungarn. Schlesgorni, gibt es in Ungarn einen Schäler? Ich glaube, die machen das alles mit dem, mit, dem kleinen Bitschka, mit, dem, mit dem kleinen Messer. Mit dem kleinen Messer, ja. Und zwar sage ich ganz einfach, schälen und dann halbieren, viertel längs, oder? Oh ja. Und dann ab in den Topf, kalt ansetzen, Salz dazu, Feuer frei. Ich bin dein Lehrling. Und wenn die Kartoffeln fertig sind, dann... Palinga. Dann gibt's es <lacht> Na, Aber läuft doch. Also schmeckt doch sehr ja gut, he? <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Ach, jetzt ist es, du hast mich noch mein Lieblingsgericht gefragt. Jetzt ist es mir gefallen. Also es gibt eigentlich auch nichts gegen Ragatrumbli. Mit gekochten Ei drin. Oh, geil, Das Also, richtig schön geschichtet. Erst die Kartoffeln, kannst du ein bisschen schön Schmalz unten reinmachen hm. oder ein bisschen Speck. Und dann die Kartoffeln und dann äh, Schmand, Kohlbos, Ei. Oder erst Ei, dann Schmand, dann Kohlbos. Also, ich weiß nicht. Aber das ist Weltklasse. Also, ne? Ja. Wie stehst denn du zu, zu Körrempürkel? Hast du das schon mal gegessen? Nee. Körn ist im Prinzip die Schweinefüße. Ah, das, das sind wir wieder bei dem Gilet. Das ja. schmeckt. Das klingt immer eklig, aber schmeckt halt wett. Also, ich bin als Kind nie rangekommen. Also, der Pörgold-Ansatz war ja derselbe wie hier. Ne? Das, was wir hier machen. Aber eben halt mit Schweinefüßen gemacht. Eine Delikatesse. Also, ich sehe heute noch meine Oma vor mir, wie sie da steht und den, den Schweinefuß so. Also, die Hufe, Hufe oder? ja. ja. Nein, Schweinefuß, Fuß, Fuß, Spitz, die, Spitzbein. Spitzbein, wie die das so abzutscht halt. Ne? Soll ich soll heute noch vor mir setzen. Weil viele das nicht wissen, das macht auch keiner mehr, weil es einfach wirtschaftlich äh, nicht mehr relevant ist. Äh, der Schweinefuß hat unter den, ich sag mal Sohle, ne? unter den Füßen hast du hier nochmal eine, eine, eine riesige, schöne Fleischschicht drin. Ja. Und das machen viele nicht. Du sägst das ab äh, beim Zerlegen eines halben Schweins, schmeißt das weg und das wird eigentlich gar nicht mehr gesehen, aber wie gesagt, die Ungarn, äh, und da sind wir wieder bei den Asiaten, sind wir wieder beim Asiatenraum. Dort geht's die Asiaten hin, ne? machen das genauso, die nehmen auch die Schweinefüße, die machen den Schweinebauch, die Schweinefüße und äh, tun das genauso auskochen und machen dort ohne eine Art Suppe daraus. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema und es war, das ist eine schöne Geschichte, mein Onkel war, äh, war bei uns äh, in der Weihnachtszeit, hat bei uns in der Fleischerei ausgeholfen, ein bisschen mit, weil er auf dem Bau ist eigentlich in Ungarn und wie gesagt im Winter ein bisschen weniger zu tun ist und warum sollst du dich in deinen eigenen Familien nicht unterstützen. Ähm was Entschuldige, Pfeffer hat man noch nicht dran. Ne? Nee. Ich Fühlen wir jetzt gerade so ein, nee. ich mache noch ein bisschen was dran. Ja. trotzdem sehr ja, gut, schwimmen aber. Das ist jetzt die Prise, die noch fehlte. <lacht> äh, genau, ja. Ja, und äh, der hat dann auf einmal mit, äh, mit die Schweinefüße den Gulasch gemacht und alle Mitarbeiter, oh, was ist denn das? Und das hat er zelebriert an einem Sonntag. Da hat er die Schweinefüße zersägt und dann in seinem Gulaschtop und dann haben die die Füße rausgeguckt und dann hat er das durch, also, abgesiebt und dann war das wirklich Chile und dann ja. gab es einfach kleine, kleine Nudeln dazu. da hat kleine Nudeln dazu gemacht und einfach den Gulasch dann so drüber. Geil. Und zutscht an dem Fuß rum. <lacht> So, ihr Lieben, also lassen wir jetzt das Pökel hier definitiv erstmal noch zu Ende garen. Ich würde sagen, wir drehen einfach mal eine Runde hier im Küchenstudio. Genau, oder? genau. Gucken genau. Uns so wir uns mal es. um. Und äh, sehen uns dann gleich wieder. Ne? So, ihr Lieben, jetzt ist es soweit, oder? Andrasch? wir sind am Ende angekommen, leider. Leider, schön. Also, es war ja. mega informativ. Wir könnten hier wahrscheinlich noch äh, das Dessert mit hinten dranhängen und noch die Vorspeise und. Dann aber mit Palingas nächste Mal, definitiv. Also wir werden uns wiedersehen. Auf alle Fälle. Ich auf, hoffe. Alle, auf, ich hoffe. Alle, auf alle Fälle. Ich hoffe. Äh, Pökel ist fertig. Kartoffeln sind abgegossen. Jetzt richt mal an. Und dann heißt zu Tisch. Dann trommeln wir mal ganz einfach. Holen die Liebschuss noch mit rein. So machen wir das. Und dann geht es los. Also, Teller, Schnick, Schnack, Schnuck. Nehmen wir uns daher. Ich würde sagen, Andras, du machst. Ja, die Kartoffeln machen wir hinterher rum, oder? Ja, würde ich sagen, die können wir mit drauf Jetzt nehmen wir uns hier die gute Barista-Kelle. Und ich würde sagen, ich komme mal hier zu dir und du machst mal hier eine schöne, eine schöne Kelle. In der am besten viel dickes erstmal, oder? Ja. Sehr. Sieht sehr gut aus, ja? Genau. So und bei den Ungarn gibt es natürlich, Dego gibt gar nicht. Ne? Nee. Dego ist Shishi und äh, Dego gibt es bei den Ungarn eher weniger. Und äh, bei dem pürkel ne, gibt es natürlich die Frage, hey, machen wir saure Sahne oder so. Nee, saure Sahne wäre dann kein Pürgel mehr, sondern wäre ein Ja. Und äh, eher klassisch bei, ich sage jetzt mal, Geflügel, beim normalen Schweine. Paprikash, Chirk-Paprikage. Oder mit Fisch geht das natürlich auch. Ne? Mit Wels, hast du schon mal mit Wels gegessen? Nee, also ich habe es selber mit Fisch noch nicht gegessen. Also die, die Hallasle, die Fischsuppe schon von meinem Vater. Ja. Aber nee. Also wenn du mal wieder unten bist, ich bin ja ab und zu mal in Solnöck, in der Solnocker Ecke unterwegs, am ja. Teis. Ja. Und da gibt es ein Wels-Paprikage. Ja. Und das Ganze mit äh, tudor das heißt mit Quarknudeln. Ja, das kenne ich. Ja nicht. Oh, geil. Ist das, sehr ist das geil. Auch gut. Außer Das geil. Außer gut. So, also, null Shishi. Ein bisschen Graut. Wir machen hier mal noch ein bisschen, bisschen noch was drüber hier. So. War oh, ich mir zu geizig? Nee, du, alles gut. Aber auch das ein bisschen, bisschen Fang hier. Herrlich. Oh, mir träumt jetzt schon der Zahn. Und ein Robot wahrscheinlich auch. Obwohl der es schon seit drei Tagen ist. Genau, also pass auf, wir haben jetzt hier schöne Apfelpaprika mit Sauerkraut gefüllt. Ne? Hier noch schön ne, ein bisschen Knoblauch dazu. Man könnte jetzt natürlich auch eine Petersilie drauf machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, das wollte, das ist eigentlich. Nicht. Also bei den Ungarn dann lieber einen schönen Boratzkvalinka vorneweg noch als, äh, ich. als Apero äh, dazugenommen und dann einfach essen. Die Ungarn essen natürlich auch gerne eine Scheibe Weißbrot dazu. Ne, schön geditscht wird dann ja, auch. Ja. Ja Und äh, ihr Lieben, nachkochen auf jeden Fall. Die passenden Gewürze gibt es beim Andrasch. Genau, die gibt es ab, eigentlich ab heute, ab morgen. Wenn wir die äh, mit anbieten. Genau. genau. Fleisch gibt es auch bei mir. Absolut. Und wenn ihr mal wirklich richtig gute Kolbas essen möchtet. Das ist der, der König, der Salami-König. Dankeschön. dankeschön. Ja. Also Andrasch, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Schön für den schönen Tag. Und Danke. wir sehen uns definitiv. Jetzt lassen wir uns schmecken. Danke. Und ihr Lieben? Super. Sportfrei. Wiesla, Zierstock. Ciao. Ciao, ciao. Wir sind weg. Also, tschüss.